Na, herzlich willkommen hier im Creative Valley. Heute möchte ich euch mal was vorstellen: da habe ich ein Unboxing. Und zwar haben wir eine Nintendo Switch. Ja, da ist ein Controller kaputt gegangen. Da haben wir nach Alternativen gesucht und wir haben äh, einen Alternativhersteller entschieden, weil wir die schon mal hatten und die sind sehr gut. Und die wollte ich euch mal vorstellen. Hier, so, warte mal. Jetzt klappt das auch mit dem Fokus. Alternativ Controller Script Grip for Switch. Ne? Jo, so sehen die aus. Und, oh, hier war die Seite und die Rückansicht. Ne? So. und ja, da wollten man mal auspacken. So. Alternativ Controller for Switch. Tutu. Tutu. Ja. Aha, aha. Wahrscheinlich wieder in 1000 Sprachen. Über das Produkt sogar in Deutsch. Sehr gut. Also 100 Sprachen in der anderen. Ja, hier Englisch. Das ist Französisch. Ja. Und dann Deutsch. Schauen wir dann hier über das Produkt. Mensch, da kann man was lesen. So, verbinden sie es. Okay, was ist noch drin? Wahrscheinlich. Ja, Italienisch. Naja, hier geht was ab. Problemas, aha. Okay, also eine Anleitung. Sehr schön. Und dann haben wir hier den Controller. Sehr schön. Ein Ladekabel. USB-C, wie es sein soll. Sehr gut. Aha. Zwei Ersatzknöpfe. Oder sind das die? Mal schauen wir gleich mal. Okay, und dann gibt es das Ganze noch mal in Chinesisch. Ja. Aber in Farbe. Das ist unfair. Naja. Okay. Mehr ist nicht drin. Sehr gut. So. Dann packen wir den mal aus. Das ist schwierig hier mit einer Hand. So, und es ist schon Power drauf. Aha, aha, aha. So geht's ab, so geht's rund. Ja, ja, ja, ja. Aha. So, hier sind die. Das sind doch bestimmt. Lass mich schauen. Äh Ersatz. Aha. Ich denke mal, die kann man hier ab. abmachen. Kann ich jetzt mit einer Hand nicht machen. Aber was ich hier gut finde, ist, sie. Lassen sich gut in der Hand halten. Die Knöpfe, die Buttons haben eine gute Qualität. Also, die haben auch einen guten, die Sticks haben einen guten Widerstand. Beide. Ja, hier ist die Rückseite. Sehr gut. So sieht das aus. Und zum Lösen kann man dann hier hier drücken und dann kann man so rausnehmen. Kann ich jetzt mit einer Hand schwer machen. Aber kann ich versichern. Sind sehr gut verarbeitet. Liegen sehr gut in der Hand und haben auch ein vernünftiges Gewicht. Sie fühlen sich auch vom Plastik her ähm, nicht zu billig an. Ihr kennt das sicher. Wenn man ähm, ja so ein, so ein, so ein ein Spielzeug hat, äh, so, so günstig, so vom, vom Rummel oder so, dann hat das, das Plastik fühlt sich dann so ganz, wie soll ich es beschreiben, so ganz leicht an, so ganz minderwertig. Das ist hier nicht. Also wirklich fühlt sich an wie, wie ein richtiger Controller, wie der Original-Controller von, von äh, Nintendo. Aber ist um einiges günstiger. Ja, und hat auch äh, alle Funktionen wie der normale Controller, weil es ist klar. Ja, also das hier ist eine gute Alternative. Wer einen ähm, Ersatzcontroller braucht für seine Switch, die kann ich empfehlen. Und äh, ist von der Firma Tuto. Tuto. Ja. Gut. Comfort grip. Naja, Comfort Grip. Ja, man. Ja, stimmt. Das ist. Man hält sehr gut in der Hand. leid ergonomisch. Ja. Ja. Simples Light. Ja, man kann es gut werden. das ist auch schon. Ja, ergonomisches Design. Jo. Also wie gesagt, du ein das ist ein kurzes Video hier von uns. Unsere neue Errungenschaft von Tuto, der Alternativ-Controller für die Nintendo Switch. Kann ich empfehlen. Und hat auch alles drin, Vibration, ökonomisches Design. Wunderbar. Also, wer noch eine Alternative sucht, den hier. Es gibt ja eine Menge auf dem Markt. Eine menge no nehmen und die sehen sich alle ähnlich aber wie gesagt den haben wir schon mal ausprobiert gehabt wir brauchten jetzt halt noch einen, weil ein original controller hatte wieder das problem hier mit den control sticks und da sehe ich einfach nicht ein so viel geld auszugeben für einen original controller da muss man schon ein bisschen geld sparen gerade jetzt zu weihnachten <lacht> ja gut das ist ein kurzes video für uns hier aus dem Creative valley und für alle, die ein bisschen zocken wollen und noch einen Controller brauchen, Tuto Ersatzcontroller für die Nintendo Switch. Hier steht was von Jux oder wie das heißt, Lux. Lys. Naja, aber eigentlich heißt der Tuto. Gut. Na dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet wieder ein hier im Creative Valley. Bis dann.